Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bröckchen. Ich habe eine tolle Ankündigung für euch, und zwar nehme ich diesen Monat an Artfight teil. Das ist eine Art Online... Naja, nicht ganz Wettbewerb oder Turnier, aber eine Art Online-Spiel für Künstler, würde ich sagen. Die Regeln äh, funktionieren, indem einzelne Künstler ihre Charaktere hochladen können. Und man greift sich gegenseitig an, indem man die Charaktere von den Personen zeichnet, die man attackiert. Alle sind in zwei Teams eingeteilt und das Ziel ist, mehr Punkte als das gegnerische Team zu bekommen. Ich äh, nehme daran mit verschiedenen von meinen Charakteren teil. Ich bin jetzt die erste Hälfte des Julis noch äh, stark auch mit Prüfungen und so weiter beschäftigt. Aber gerade zur zweiten Juli-Hälfte werde ich wahrscheinlich ganz schön äh, zulegen können und äh, in Artfall mehr hochladen können. Und das Schöne ist, da es bei diesen Bildern darum geht, relativ schnell äh, zu arbeiten, kann ich äh, jedes Mal ähm, relativ kleine Speedpaints äh, aufnehmen und die will ich dann natürlich auch hier hochladen. Was bedeutet, ich nehme im Moment tatsächlich äh, teilweise ein bis zwei Speedpaints am Tag auf und das bedeutet, dass ihr bald mehr Updates hier sehen werdet. Ich werde eine extra Playliste für die Artfight-Videos anlegen und äh, stellt euch darauf ein, dass jetzt im Juli erstmal teilweise mehr Updates hochkommen werden. Ich werde Monster Montag deswegen auf den August verlegen, weil ich natürlich möchte, dass wir genug Platz für all diese Updates haben und Monster Montag nicht dazwischen untergeht. Und auch, weil ich mir so mehr Zeit damit lassen kann, die relativ lange Aufnahmesession für Monster Montag einzuplanen. Denn wie ihr wisst, suche ich mir dafür ja immer Gäste. Und ich möchte halt auch, dass der Gast, den ich mir dafür aussuche, sich nicht abhetzen muss, sondern sich wirklich einen Abend Zeit dafür nehmen kann, mit mir zu sitzen und zu quatschen. Okay, das ist alles an großen Ankündigungen. Ich hoffe, das Bild, das ich hier im Hintergrund zeichne, gefällt euch. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und hoffe, dass ihr euch auf die Speedpans freut. Bis dann!